Ja, es zeigt sich immer öfter und immer mehr, dass da keiner ist. Und dennoch aber oft doch. Oft wird es noch so festgehalten. Aber was da, ähm, was da dann ist, ist ein Festhalten, ja. nicht jemand. Okay, ja, das ist vielleicht noch, <lacht> das wäre, ja. Da ist diese, weißt du jetzt so eine Beschreibung von ich oder mhm. dieser jemand, ist äh, jemand, der sich vor dem Leben schützt, hm. schützen muss. Yeah. Ja, ja. Yeah. So, weil sonst geht das echt den Bach runter ja. und so weiter. Ja, ja, ja, ja, klar. Und das ist... Ähm, in gewisser Weise auch verständlich, weil diese Welt der Erscheinungen uns das jeder Menge, weißt du, so ja. Immunsystem ja. hat die Funktion, uns vor was zu schützen, vor schädlichen Einflüssen von außen und so weiter. Scheinbar. Scheinbar, ja. Ja, und in dieser Welt der Erscheinungen ist es so, mhm. ja? Diese Mücke, die will mir was. Mhm. <lacht> ja, ganz eindeutig, ja. ja. Und zwar ständig und stetig. Mhm. Ja, und da ist es auch so, dass ständig was gebraucht wird. Was zu essen. Also hm. Hm. nicht ständig, aber Sauerstoff wird zum Beispiel ständig gebraucht und so weiter. Mhm. Schwerkraft. Mhm. Okay, also das Konzept Leben ist ein ständiges Brauchen. Ja, nur praktischerweise <lacht> sind Sauerstoff und Schwerkraft ja auch, auch stehen ja zur Verfügung, sozusagen. also sind ja einfach Teil des Lebens. Ja. Ja. Aber der Körper hat eine Menge Sachen, die er braucht. Ja, ja. stimmt, das Ganze aufrechtzuerhalten mhm. das ganz schön getan sieht man ja, was wir ständig tun. Und das Denken als eine Funktion vom Organismus, ja. ähm, kann das halt in die Zukunft verlagern und heute schon die Schokolade kaufen, die ich morgen brauche, ja. oder heute das Geld verdienen, was ich dann brauche, um viel Schokolade ja. <lacht> genau. oder den Kühlschrank zu finanzieren, <lacht> den ich wieder weitrue und so weiter. Und so ist es halt in diesem Spiel der Erscheinungen, ja. dass es halt diese getrennten Organismen gibt, die dauernd irgendwie nachgefüllt werden müssen <lacht> und Wartungsarbeiten brauchen <lacht> und genau, so weiter. Genau. Ja. Nur ähm, ist da keine, kein Wesen was das macht, was getrennt ist von der Wirklichkeit. Also anders gesagt könntest du sagen, da ist, das trifft es nicht so ganz, aber so als Annäherung, da ist ein Wesen, was das Ganze macht. So wie die, wie die ganzen Zellen im Körper. Mhm, mh. Jede so ihr Ding macht, aber es ist eine Lebendigkeit, die da. Ja, es ist ja auch nicht eine, eine Zelle, die sich dann ja sogar in die eine Richtung oder in die andere entwickeln. Mhm. Ja. Das ist ja auch faszinierend. Ja. Ja. Und dahinter steht eine Intelligenz mhm. und das ist, äh, die spiegelt sich in gewisser Weise in dieser, in dieser Intelligenz von der Zelle. Mhm. Aber auch der Androgestaltung von da mhm. ist einfach nur diese Intelligenz mhm. in all diesen Zellen. Mhm. Und wenn das gesehen wird, was das Denken so macht, ja. ähm, das ist nicht unbedingt... An sich freudig ja? mhm. zu sehen, okay. Zum Beispiel, jetzt bin ich auch am Spazieren und habe die letzten zwei Kilometer nicht mitgekriegt. Dann gibt es äh, Methoden, die sagen, okay, und jetzt stoppen wir das Denken oder was weiß ich was. Und das kann auch funktionieren. Mhm. Ne? Ähm, was ich den wesentlichen Punkt finde, ist ähm, einfach die Wahrnehmung dafür, mhm. wie fühlt sich das jetzt gerade an, mhm. da zu laufen durch mhm. die Natur mhm. und da sind diese Gedanken und ziehen die ganze Aufmerksamkeit mhm. und die Atmung ist nicht wie sie sonst irgendwie im Wald wäre oder sowas, ja. die Atmung ist die Büroatmung, wenn ja, es echt stressig ist, ist oder ja, sowas, ja, ja. Ja. nur so als, als ein Beispiel mhm. und ähm, diese Intelligenz in allem, die ist äh, Wohlwollend. Mhm. Mhm. Das ist Liebe. Und wenn sich Verwirrung einschleicht, dann sieht es halt anders aus oder sowas. Aber dieses, diese einfache Wahrnehmung von, okay, da, da sind die Gedanken und das bringt in diesen Modus, das, die Aufmerksamkeit in diesen Modus von gestresstes Einzelwesen. Ah. Einzeltäter, ja. der aber. Wenn er das Richtige macht, damit gut klarkommt, da <lacht> ja. für eine Weile, ja. bis er stirbt. <lacht> <lacht> mhm. Also die Aufmerksamkeit ähm, für das, was passiert, hat einfach ist heilsam, heilend, hat eine heilende Wirkung. Mhm. Also auf jeden Fall eine entspannende Wirkung. Also das ist natürlich heilsam. Ja. ja, Entspannung ist insofern heilsam, weil dieses ganze Ich-Gewusel äh, da halt Anspannung ist. Ja. <lacht> Festhalten, fernhalten. Also es ist im Grunde, wenn man entspannt ist und fröhlich, lustig dahin tut wenig ich vorhanden bis gar nicht ja. also oder sagen wir Gedanken, wenig Gedanken weil einfach so viele von den Bedingungen dann nicht gestellt werden ja. weil sie halt erfüllt sind gerade ja ja das ist ruhig cool. das macht es halt viel leichter keine Bedingungen zu stellen die gerade alle erfüllt sind <lacht>